Wir hatten uns ja auch darauf vorbereitet, wir werden verboten werden, werden da irgendeinen Weg finden, wie wir weiter existieren können. Und hatten die Mitglieder, nicht alle, alle unsere Mitglieder, damals so in Fünfergruppen aufgeteilt und einer, hatte mehrere Fünfergruppen unter. Später haben wir das auf Dreiergruppen gemacht, weil da äh, das übersichtlicher wurde und die Zusammenkünfte nicht äh, einer mehr so viel kannte, wer da noch mit äh, illegal tätig war. Wir wurden ja da auch verboten, Fichte, und die weitere Tätigkeit war ja illegal dann, ne? Wir hatten nachher die Leitung von Tempelo von Fichte. Bei uns in der Wohnung äh, ein Musikzirkel. Meine Schwester spielte Geier und wir spielten Mandoline. Im Hause freuten sie sich. Oh, da sind die Musikanten wieder da. Und dort leit, äh, entwarfen wir Fluchblätter und organisierten auch die Arbeit, die Zusammenkünfte und all diese Probleme, die sich daraus ergaben. Vielleicht noch eins. Am, vor dem 1. Mai 1933 rief die Gewerkschaftsführer, also vom ähm, ähm, Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, auf, die Arbeiter sollten am 1. Mai auch zum Tempelhofer Feld gehen. Das war, so empfanden es äh, die meisten Gewerkschaftler als ein Verrat. Wir sind mit den Rädern rausgefahren am 30. April und haben unsere Maifeier draußen gemacht. Und sind dann zurückgekommen, vielleicht auch so eine typische Sache, haben Irgendwo am Sammelsee sind wir eingekehrt, haben da was getrunken und gesungen. Und das gefiel den Leuten so. Und da sagte einer, gut, ich gehe mal sammeln. Und das hier selbst, was wir dort gesammelt hatten, haben wir verwendet für die Rote Hilfe. So konnte man auch manchmal auf eine bestimmte Art und Weise was finanzieren. Das haben auch sa leute haben da auch Geld gegeben, die gerade von der Ostsee kamen. Nee, also, das war. Weiß